Jeder Mensch wünscht sich doch irgendwann mal seinem jüngeren Ich ein paar Dinge mit auf den Weg zu geben. So unter dem Motto, was würde ich meinem 20-jährigen Ich heute mit 40 so mitgeben? Zum Glück habe ich mein 20-jähriges Ich hier. Servus, Servus. Also, pass jetzt auf. Lebensweisheit. Bist du bereit? Ja. Let's go. Liebes 20 jährige Ich. Frauen. Frauen sind wunderbar. Es ist das Beste, was es gibt auf dieser Welt. Und es ist das Schlimmste, was es gibt auf dieser Welt. Wir wollen sie. Und ich glaube, heute mit 40 zu wissen, dass wir Sie wollen, bis wir 120 sind. Selbst wenn wir dann schon 20 Jahre tot sind. Wollen wir Sie immer noch. Junger Palawan, gib den Kampf nicht auf. Sie werden dir gefügig werden. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> Natürlich bitte nicht. Nicht gefügig, nein. Nicht gefügig. nein. <lacht> Natürlich. Uh, anyway, bleibt dran. Es ist wert. Sie riechen so gut. Eine von vielen eigentlich. <lacht> Mir scheint ein 20er als ich ist schon schlauer als ich. Na, na. <lacht> nah. Gut, Nummer zwei. Was werden Leute kommen? Sind wahrscheinlich schon genug in deinem Leben gewesen, die gesagt haben, das geht nicht. Das kannst du nicht. Es ist besser, wenn du es nicht versuchst. Fuck them. Pretty hard. Geht nicht, gibt's Punkt. Wenn dein krankes Gehirn sich was einbildet, du durch. Fuck alle anderen. Krank im wörtlichen Sinn. <lacht> Metaphorisch natürlich. Natürlich. Also bitte. Gut, Nummer 3. Wenn du irgendwas findest im Leben, wo du denkst, das ist geil, das kann ich, ähm, sei es jetzt beruflich, sei es jetzt privat, mach's. Sagst durch, du bist jetzt 20, du hast jetzt 10 bis 15 Jahre Zeit, Bullshit zu machen. Du musst nicht an Karriere denken, du musst an gar nichts denken. Was du machen musst, ist für dich ein Profil basteln, eine Personality, die Sachen was und kann, erfahren hat und was gesehen hat von der Welt. Und wir schauen Punkt 4 sein. Probier Dinge aus. Egal was. Sei es jetzt da! Papa weghauen, gell? Drogen, sich einmal umhaken, also richtig wegschweißen mit Alkohol, äh, in einem Bergsee baden, äh, Paragäten, Bungee jumpen, wenn du meinst, dass das dein... also meine Struktur hat es nicht ausgehalten, aber das sollte ich nicht abhalten, es zu versuchen. Ja. Acht Monate Krankenhaus und alles ist wieder okay. <lacht> Acht Monate ein alles. Es ist, es ist definitiv eine Erfahrung. Und wie heißt das? Was dich nicht umbringt, macht dich härter. Gut. Nummer 5. Ja, 4 und, nein, 3 und 4 habe ich zusammen gemacht, oder? Genau. Und was war der fünfte? Hast du das noch? Scheiße! Dein Profil, passt Ja. Ladies. Hä? mach rechtzeitig was gegen die Demenz. <lacht> genau. Aber ganz schnell. <lacht> Punkt 5. Exzessiver Alkoholkonsum und Drogenkonsum führt dazu, dass du mit 40 wahrscheinlich nicht mehr so fit bist Okay, das war's nicht. Das war's nicht. <lacht> Shit, A Sachen erleben. War das schon alles im Das war das fünfte, oder? Also das piepst du jetzt aus, was ich Natürlich. Nachher. Natürlich. Anyway. Das nächste Leben ist voller Mysterien und ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt enden werde. Aber es ist mir wichtig, dass ich bis das mein 20-jährigen Ich einmal mitgebe. Und ja, weil Sie wissen, wie ich so drauf war mit 20, ich werde den Kanal von meinem Ich verlinken. 1 zu 1. Das Schenkt immer ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.